Lange ist es her, ich weiß, die Buchbesprechung muss wesentlich regelmäßiger kommen. Ansonsten sitze ich nämlich noch 2045 hier und quatsch mit euch über die Jurassic Park Bücher. Ich habe die Kritik von euch wahrgenommen und werde mich jetzt wirklich versuchen, daran zu halten, das Ganze regelmäßiger zu machen. Dieses Video allerdings hier ist noch was ganz Besonderes, abseits von dem, dass jetzt eben die nächste Buchbesprechung hochgeladen wird. Zuallererst möchte ich der lieben Jenny danken, die sich nämlich hingesetzt hat und für mich ein neues Kanallogo entworfen hat. Das heißt, dieses Logo, was ich dir jetzt hier gerade mal einblende, ist von ihr komplett selbst gestaltet und das ist ab jetzt das offizielle Logo des Kanals Anon Kaijuverse. Ich weiß, das Intro hat das Ganze noch nicht eingepflegt bekommen. Das wird jetzt über die Tage, vielleicht auch Wochen, äh, dann irgendwann auch passieren. Das ist auf jeden Fall das neue Logo, was die liebe Jenny mir entworfen hat und ich möchte dir hiermit nochmal ganz herzlich dafür danken, dass du da so viel Mühe und Arbeit reingesteckt hast. Des Weiteren lohnt es sich bei diesem Video bis zum Schluss dran zu bleiben, denn ganz am Ende werde ich das Gewinnspiel auflösen, was ich in einem Livestream mal angekündigt hatte. Nochmal kurz zusammengefasst, hier ging es ganz einfach darum, dass ihr mir verschiedene Geschichten äh, rund um das Jurassic-Universum einschicken sollt. Die Geschichten können sowohl Vorgeschichten als auch Parallelgeschichten sein oder komplett ausgedachte, abgefahrene Sachen. Und ich habe insgesamt um die 42 Einsendungen von euch bekommen, also schon eine ganze Menge, in denen ihr mir wirklich extrem gezeigt habt, wie kreativ ihr seid in der Entwicklung dieser Geschichten. Das war wirklich keine leichte Aufgabe gewesen, diese ganzen Geschichten, die zum Teil also eigentlich nahezu alle wirklich unfassbar kreativ waren, danach und nach so auszuloten und eben zu sagen: Okay, du fliegst raus, du kommst weiter, du fliegst raus, du kommst weiter. Es hat mir wirklich schon wehgetan und gleichzeitig hatte ich noch nie so viel Spaß gehabt beim Lesen von anderen Geschichten, weil ihr extrem kreativ seid und euch wirklich Mühe gegeben habt. Da ich aber eben nur vier Gewinner auslosen kann, die ihr am Ende des Videos hier erfahrt, habe ich mir dennoch was überlegt, damit auch ihr, die leider nicht gewonnen haben, etwas von diesem Gewinnspiel habt. Und ähm, auch diese Idee werde ich euch ganz am Ende von dem Video präsentieren. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir beschäftigen uns jetzt hier weiter mit dem Jurassic Park Roman von Michael Crichton und mit dem Kapitel Der Strand. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Im letzten Kapitel haben wir die kleine Tina kennengelernt, Tina Bowman und ihren Vater Mike Bowman und die Mutter Ellen Bowman. Und die haben einen Urlaub gemacht, beziehungsweise so einen kleinen Campingtrip, sind dann an einen Strand gekommen und dort wurde Tina von Echsen oder etwas Echsenähnlichen angegriffen. Kurz darauf wurde sie ins Krankenhaus gebracht und schon auf dem Weg von der Verletzungsstelle bis zum Auto, was nicht wirklich weit weg gewesen ist, hat Mr. Bowman beschrieben, dass Tinas Arm immer weiter angeschwollen ist und sie wirklich unerträgliche Schmerzen hatte. Und genau hier setzen wir jetzt wieder an. Also Tina befindet sich immer noch im Krankenhaus. Der Arzt Dr. Cruz ist daraufhin ein bisschen verwirrt und überfordert mit der, mit der Situation und weiß nicht genau, wie er das einschätzen soll. Deswegen zieht er Dr. Terrace mit dazu. Und ich spreche den Namen jetzt so aus, Guy Terres, weil das auch im Original-Hörbuch so ausgesprochen wird. Aus irgendeinem Grund wird das in späteren Hörbüchern einfach anders ausgesprochen. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Varianten, wo das immer wieder anders betont wird. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach so betonen, wie es im allerersten Hörbuch aus den 90ern gesprochen wurde. Und ich denke mal, das ist okay. Dr. Guy Terres fängt also an, Tina zu untersuchen und ist dabei auch ganz vorsichtig und möchte eben herausfinden, was da wirklich passiert sein könnte. Sehr schnell stellt er sich auch als ein Spezialist heraus. Also er erzählt nicht nur, er wäre ein Spezialist, sondern er scheint wirklich Ahnung davon zu haben. Er beginnt damit, die Bissspuren auf Tinas Armen, die ja zahlreich sind, mit einem Maßband auszumessen und eben dann die Größen zu vergleichen mit bereits bekannten Echsenarten. Während er Tina behandelt, spricht er mit Mike Bowman über die Zeichnung, die Tina angefertigt hatte, mit der sie zeigen wollte, was für eine Art von Echse sie denn gesehen hat. Und Dr. Guitaris ist dann ein bisschen verdutzt, weil er eben sagt, okay, da passen so ein, zwei Sachen nicht wirklich rein. Die Exe auf dem Bild hat irgendwie nur drei Zehen und sie steht aufrecht. Und das hat er ein bisschen angezweifelt. Mike allerdings sagt, nee, nee, Tina ist sehr aufmerksam und sie hat ganz klar betont, dass diese Echse aufrecht stand. Daraufhin erklärt Dr. Guit Harris, dass äh, von ungefähr 6000 Echsenarten weltweit vielleicht ein Dutzend aufrecht stehen. Damit versucht er dann einzugrenzen, worum es sich denn wirklich handeln könnte. Das Ganze wird noch dadurch vereinfacht, dass in Lateinamerika lediglich vier dieser Echsenarten aufrecht stehen. Also hat er jetzt nur noch vier Arten, die er vergleichen kann mit der Zeichnung von Tina. Und er betrachtet dann diese Zeichnung eben auch ganz genau und sagt dann, ja gut, aber da passen so ein, zwei Sachen nicht. Der Hals ist viel zu lang, Ja, so ex so mit so einem langen Hals würde es nicht geben. Das mit den Fußzähnen, das passt eben nicht. Auch der Schwanz ist irgendwie viel zu lang. Und dann sagt er aber, okay, wenn man aber diese Aspekte wegnimmt, weil Tina vielleicht doch einfach das Bild nicht akkurat genug gezeichnet hat, dann würde er ganz klar wissen, was für eine Echsenart das gewesen sein könnte. Und zwar ein Basiliscus anuratus hieß das Tier, glaube ich. Das ist ein Leguan, also eine Leguanart, die, wenn sie aufrecht steht, bis zu 30 cm hoch werden kann. Und genau das hat auch Tina selbst angegeben, dass diese Echse eben um die 30 cm hoch gewesen wäre, als sie eben aufrecht gestanden ist. Mrs. Bowman schaltet sich dann in das Gespräch zwischen Mike und Dr. Greet Harris, ein und fragt dann eben auch, okay, aber ist der Speichel giftig? Weil Tina ist wirklich binnen weniger Sekunden nach dem Vorfall angeschwollen und ähm, naja hat eben darauf reagiert. Also sie hat Schmerzen ohne Ende gehabt, ihr, ihr Körper wurde langsam immer dicker. Es hat am Arm angefangen, dass der Arm angeschwollen ist und diese Schwellung ist dann hoch bis zur Schulterhöhe gegangen. Und Dr. Guit Harris sagt daraufhin, nee, giftig sind die eigentlich nicht wirklich, aber 14% aller Menschen reagieren allergisch auf Speichel von Reptilien oder eben in dem Fall hier von solchen Leguan. Die starken Schmerzen, die Tina verspürt hat, stammen von einer Substanz namens Serotonin. Das ist eine Substanz, die sich im Speichel dieser Echsen befindet und die eben mit sehr vielen Bakterien ausgestattet ist. Wohl irgendwie auch zur Abwehr oder zur Verteidigung, so wird das jedenfalls hier erklärt. Ellen geht daraufhin weiter auf Dr. Goethe Harris ein beziehungsweise spricht ein bisschen auf ihn ein, weil sie einfach sehr viel Angst um ihr Kind hat. Ich glaube, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Weil Dr. Goethe Harris bei allem, was er versucht, sich wirklich zu erklären, doch keine genauen Fakten geben kann. Es kommen immer wieder Sätze wie, das muss so sein, das könnte das und das sein. Und dann spricht Alan Bowman ähm, ihn auf den schäumigen Speichel auf Tinas Arm an und fragt eben, ich habe erstmal direkt an Tollwut gedacht, könnte es nicht auch Tollwut sein? Daraufhin sagt dann Dr. Greed Harris, nein, Echsen können Tollwut nicht an Menschen übertragen. Das ist so eine Sache, da bin ich kurz hängen geblieben, weil ich mir dachte, können Exen das nicht? Also können Echsen Tollwut bekommen? Ich glaube ja. Warum können Echsen Tollwut dann nicht an Menschen übertragen? Ist das wirklich so? Ist das der aktuelle Wissensstand? Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen uns hier darauf beschränken, was eben das Buch uns jetzt vermittelt. Und hier wird eben von Dr. Guy Terrace gesagt, nee, Tollwut äh, ist nicht übertragbar an, an Menschen. Und hier ist er mir zum ersten Mal so ein bisschen inkompetent vorgekommen, weil ich habe das Gefühl, dass Dr. Greed Harris versucht, sich selbst so ein Bild zu malen, wie das Ganze hätte sein können. Er ist sich sehr unsicher bei dem, was er da gerade erklärt, aber versucht trotzdem dabei, immer sehr sicher und sehr klar rüberzukommen. Ja, aber als Leser merkt man dann eben doch, dass er eigentlich nie wirklich weiß, was er da gerade sagt. Wie soll er es denn auch wissen? Weil er hat ja keine Ahnung, was für eine Art von Tier das eben sein kann. Er sagt ja selber noch, wenn der lange Hals nicht wäre und wenn das Vieh mehr zählt, hätte Und wenn der Schwanz nicht ganz so lang wäre, dann könnte es so ein Leguan sein. Das ist eben seine Aussage, das ist eine sehr schwammige Aussage und man merkt beim Lesen selber, dass Guy Harris gerade so ein bisschen nicht panisch wird, aber er wird nervös, weil er eben nicht weiß, was hier gerade passiert. Was seine persönliche Anspannung dann auch nicht wirklich verbessert, ist Dr. Cruz, der auf einmal anfängt davon zu erzählen, dass in bestimmten anderen um Dörfern der Umgebung Kinder angegriffen werden. Und jetzt hier wieder Achtung, kurze Warnung an alle, die sehr empfindlich sind, was das Thema Kinder angeht. Denn es wird hier beschrieben, dass wirklich häufig Kinder angegriffen werden, die eben schlafen, also schlafende Babys werden angegriffen. Und ähm, das aber wohl nur bis zu einem bestimmten Alter, bis zu einer bestimmten Größe. Und ich dachte mir, okay, das ist sehr clever, da hat das der Film... Später sehr akkurat umgesetzt, weil wenn wir uns mal an die Szene erinnern, in der die Kompis im Jurassic Park 2 The Lost World Dieter fressen, da sehen wir, dass Dieter auch nur angegriffen wird, wenn er wirklich am Boden liegt. Also die Kompis greifen eben auch nur kleinere Beute an. Deswegen macht es das Sinn, dass sie hier Kinder angreifen und dann eben auch noch explizit schlafende Kinder. Was das Ganze später noch für ein Ausmaß annimmt von den schlafenden Kindern angreifen, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Dazu kommen wir auch noch. Das Video habe ich dir jetzt aber mal hier oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken, wenn du eine der widerlichsten Szenen meiner Meinung nach aus dem gesamten Buch vorher schon mal hören möchtest. Dann kannst du das gerne hier machen, aber zu dieser Stelle kommen wir sowieso noch. Im Anschluss macht Dr. Harris einen folgenschweren Fehler. Er will nicht zugeben, dass er eigentlich nicht weiß, was das wirklich für eine Art ist. Und deswegen behauptet er einfach, er hätte dieses Tier als eine solche Leguan-Rasse-Spezies äh, identifiziert. Aus diesem Grund fängt man dann an, oder hört man besser gesagt auf, die Forschung an dem Speichel der Echse, den man von Tinas Arm entnommen hat, vorzuführen. Also man stellt diese Forschung ein und das, obwohl dieser Speichel Auffälligkeiten bei der Forschung und bei der Analyse aufgewiesen hat. Da habe ich mir auch überlegt, okay, das ist natürlich, ist das schon Egoismus? Also an sich, Dr. Guitaris, ist egoistisch genug. Um nicht zuzugeben, dass er nicht weiß, worum es sich da handelt, hätte er einfach gesagt, hier Leute, ich habe keine Ahnung, wäre der Speichel weiter untersucht worden und man hätte herausgefunden, dass das eben keine bekannte Echsenart ist. Ja, ob man jetzt direkt auf Dinosaurier gestoßen wäre, wahrscheinlich erstmal nicht, man hätte aber auf jeden Fall gemerkt, okay, wir müssen hier aufpassen, irgendetwas ist hier. Irgendetwas, was wir noch nicht kennen, wovon wir keine Ahnung haben, irgendeine Art von Bedrohung. Das wurde aber eben alles dann quasi ähm, ja, in den Müll geschmissen, tatsächlich buchstäblich in den Müll geschmissen, die Speichelprobe, weil Dr. Guit Harris eben gesagt hat, nee, sorry Leute, ich habe äh, hab herausgefunden, was das für eine Spezies ist. Es ist eine Leguan-Spezies, eine Art von einem Leguan. Kurz darauf geht es Tina dann aber auch wieder besser und sie kann aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und dann ist es ein sehr intelligenter Schachzug, wie das Buch den folgenden Satz mit einbaut, wo man sich erstmal überlegt, okay, warum sagt die Kleine das jetzt? Und zwar schaut sie Dr. Guit Harris an, das Ganze spielt einen Tag später, also sie hat quasi eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Und sie schaut ihn an und sagt, ähm, sie tragen ein anderes Hemd, aber die gleiche Krawatte. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist das für ein komischer Satz? Warum sagt sie das jetzt? Das Buch macht das, um uns klarzumachen, jawohl, Tina ist sehr aufmerksam. Das wird auch kurz zuvor erklärt, als dann äh, Mr. Bowman, also Mike, zum Arzt sagt, Moment, also die Zeichnung kann gar nicht so falsch sein, weil Tina ist sehr aufmerksam. Ja, ich kenne ja mein Kind. Ich weiß, dass die eigentlich jedes Detail aufschnappt. Und jetzt haben wir dafür den Beweis, sie hat sich daran erinnert, obwohl sie wirklich viele Schmerzen hatte und unter Narkose stand, dass Dr. Reed Harris ein anderes Hemd anhatte, aber noch die gleiche Krawatte. Und das schreibt das Buch uns, um uns ganz klar zu zeigen, die Kleine ist aufmerksam. Die Kleine Irrt sich nicht bei der Zeichnung. Daraufhin verlässt Dr. Guitaris Harris das Krankenhaus und kehrt eben wieder in sein Labor zurück. Dr. Cruz verabschiedet dann Tina kurz danach und fragt sie aber nochmal nach dem Bild, was er in der Hand hält, weil ihn lässt das irgendwie nicht los. Er will jetzt wissen, okay, hat Tina vielleicht doch irgendwie in ihrem, in ihrem Fieberwahn vielleicht was Falsches gezeichnet und er spricht sie erneut auf die Füße an, auf den langen Hals an. Und Tina sagt, ja, das war so gewesen. Das, das Tier hatte einen sehr langen Hals und das Tier hatte auch drei Fußzehen. Und Dr. Cruz fragt sie daraufhin, woher weißt du das? Und Tina sagt einfach, naja, weil ich halt hingeguckt habe. Ist auch eine ziemlich dumme Frage, woher weißt du das? Weil, na, ne, man schaut eben einfach hin. Und dann erklärt sie auch, dass sie ähm, am Anfang dachte, dass es sich um Vogel handelt und dass die Vögel ja am Strand alle drei Fußzehen hätten und das Tier hätte sich auch genauso bewegt wie ein Vogel. Und Dr. Cruise wird immer stutziger und denkt sich, hier stimmt irgendwas nicht. Das kann kein Leguan sein, wenn sich das Tier exakt so verhält wie Vögel. Daraufhin ruft er nochmal Dr. Guy Harris an und erzählt ihm die ganze Story. Und Guy Harris lässt das jetzt auch keine Ruhe. Er will jetzt wissen, was da los ist. Es tauchen immer mehr Berichte darüber auf, dass Kinder angegriffen werden von bestimmten... Ähm, Echsen-Spezies, also da gibt es dann Berichte von einer Großmutter, von einem Kind, die behauptet, dass eine Echse ihr Kind in den Fuß gebissen hat und das häuft sich nach und nach an. Und Dr. Gowit geht jetzt stark davon aus, dass wir eventuell aufgrund der, der ganzen Abholzung und Abrodung im Dschungel die Tiere dazu gezwungen haben, näher ans Festland ranzukommen, beziehungsweise näher in die Stadt ranzukommen. Also nicht übers Meer, sondern die kommen wohl laut seiner Theorie aus diesem Dschungel immer näher an die Dörfer ran und deswegen könnte es eine neue Tierart sein, eine neue, eine neue Echsenart und die könnte eventuell auch eine neue Krankheit mit sich bringen. Soweit geht dann eben Guiteras Theorie. Auch dieses seltsame Muster, dass eben schlafende Kinder hauptsächlich angegriffen werden, ist natürlich sehr auffällig und auch dieses aggressive Herangehen, weil es wird auch kurz vorher noch erklärt, dass Echsen in der Regel angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen, aber nicht von schlafenden Kindern. Und aus diesem Grund sagt Dr. Goethe Harris, okay, ich begebe mich jetzt selber an den Strand. Er nimmt sich so eine Betäubung, äh, Betäubungspistole mit, für den Fall, dass er irgendetwas findet und wartet. Und er wartet und er wartet und nichts passiert. Währenddessen macht er sich noch ein paar Gedanken darüber, was das denn wirklich sein könnte für eine Art und was für eine Art von Krankheit diese Tiere denn mit sich bringen können. Hier bekommen wir jetzt übrigens auch die Auflösung, warum dieser Speichel denn so giftig wirkt. Ähm, diese allergische Reaktion ist eben ganz einfach, weil diese Dinosaurier-Spezies, also diese neue Echsenart, wie er sie nennt, eine neue Krankheit in sich tragen. Das heißt, das ist jetzt nur meine Theorie, ich glaube, das wird später aber auch nochmal so erklärt, durch die Zusammensetzung der verschiedenen Gene, eben auch der Frosch-DNA und Co., hat sich auch eine neue Art von Krankheit entwickelt, die eben auf den Menschen übertragbar ist. Und deswegen reagieren wir Menschen sehr allergisch auf die meisten Bisse dieser Dinosaurier. Guy entscheidet sich dann irgendwann, den Strand zu verlassen, weil einfach nichts passiert, es taucht auch keine neue Echsenart auf und während er dann seine Sachen zusammenpackt, um den Strand zu verlassen, merkt er, dass da so ein Brüllaffe auf dem Baum sitzt und der Brüllaffe hat eine Echse im Maul. Und diese Echse ähnelt sehr, der die Tina beschrieben bzw. auch gezeichnet hat. Da das Ganze scheinbar ein Naturschutzgebiet ist bzw. die Tiere da sind, an Menschen Gewöhnt oder haben keine Angst vor Menschen, so wird das da zumindest beschrieben. Deswegen flüchtet der Brüllaffe auch nicht, sogar als Gui ein einen Betäubungspfeil nach ihm schießt und der Pfeil erstmal knapp an dem Affen vorbeifliegt. Also der Affe bleibt immer noch da, weil er irgendwie keine Angst hat vor dem Ganzen. Und dann trifft Gui Terris ihn aber am Bein, der Affe lässt die Echse fallen, verschwindet in den Dschungel zurück und Gui Terris nähert sich dieser Echse und er merkt, okay... Das ist das Vieh, das ist exakt das Vieh, was Tina beschrieben hat. Jetzt überlegt er sich, an wen könnte ich das aber hinschicken, wie können wir diesen Saurier, diesen Saurier sage ich jetzt schon, wie können sie diese Exe identifizieren. Und damit endet das Kapitel. Das heißt, wir bleiben jetzt hiermit im Dunkeln und ich frage mich wirklich, ich erinnere mich an das Buch ja so gut wie gar nicht mehr, weil das schon ewig lang her ist. Was kann jetzt noch passieren, dass im nächsten Kapitel nicht schon herauskommt, dass diese Dinosaurier, dass diese Echsenarten keine normalen Echsenarten sind. Weil jetzt haben sie ja wirklich ein, ein Kompsugnatus, ein, eine Leiche von einem Kompi, den sie einschicken könnten und jetzt müsste doch eigentlich relativ zügig herauskommen, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht im nächsten Kapitel und ich weiß es halt auch wirklich nicht mehr genau, wie das Ganze jetzt aufgelöst wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere geschieht und deswegen bekommen wir eben dann... Naja, keine genauen Antworten auf die Fragen, was das denn für Tiere sein sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass John Hammond das Ganze irgendwie schon sehr clever vertuscht. Warten wir es mal ab. Wie gesagt, die nächste Buchbesprechung wird schon sehr bald kommen. Ich werde mir jetzt wirklich Mühe geben, das Ganze regelmäßiger zu machen. Kommen wir nun also zum letzten Part. Wir kommen jetzt zum Part der Verlosung. Ihr habt mir fleißige Geschichten geschrieben und es sind wirklich coole mit dabei gewesen. Zum Teil auch sehr absurde und abstruse. Was mir sehr gut gefallen hat, das ging so weit, dass irgendwann... Dinosaurier auf dem, auf dem Mond, ein Jurassic Park wurde von Elon Musk auf dem Mond gebaut, das gab, da gab es eine Geschichte davon. Du wolltest aber am Gewinnspiel nicht mehr teilnehmen, du wahrscheinlich weil du das Buch schon zu Hause hast und deswegen warst du so fair und hast gesagt, okay, ich gebe den anderen noch die Chance, die Bücher zu gewinnen. Finde ich sehr cool, aber ich kann dir jetzt schon mal prophezeien, mit dieser kreativen Idee wärst du definitiv unter den vier Gewinnern gewesen. Ich werde jetzt erstmal die vier Gewinner des Gewinnspiels der Bücher preisgeben und im Anschluss werde ich dann mit euch darüber reden, was schon das nächste Gewinnspiel sein wird. Gerade auch in Bezug auf eure Geschichten. Jetzt hier in dem Video gibt es noch keine genauen Aufgaben für das kommende Gewinnspiel, aber einfach nur die Hintergrundidee will ich euch mal ganz kurz hier erklären und ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Idee von dem Gewinnspiel haltet. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Wartet ab, lasst euch überraschen. Platz Nummer 4 hat neuen Data erreicht. Ich hoffe, ich spreche jetzt auch alle Namen richtig aus und ich spreche jetzt hier nur eure Instagram-Namen aus, unter denen ihr mir eben eure Einsendungen geschickt habt. Bei dir ist eben der Fall gewesen, du hast den Vorschlag gehabt, eine Vorgeschichte von Dennis Nedry zu erzählen und ich bin in der Regel kein Fan davon einfach noch Vorgeschichten nachträglich hinzuzudichten, damit irgendwas mehr Sinn ergibt. Allerdings hast du es geschafft, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich wirklich Bock auf diese Vorgeschichte. In deiner Geschichte geht es darum, dass Dennis Nedry gerade seinen College-Abschluss hinter sich hat, also das Ganze spielt wohl noch einige Zeit vor Jurassic Park und schon jetzt mit enormen Geldschulden zu kämpfen hat. Ja, das erfahren wir auch später in Jurassic Park 1 im Film, dass Dennis Nedry irgendwie Geldschulden zu haben scheint und die müssen so enorm sein, dass sogar das Gehalt von einem Milliardär wie John Hammond nicht ausreicht, um diese Geldschulden nach und nach wieder abzubezahlen. In deiner Geschichte erfährt man auch so ein bisschen, wie er zu diesen Geldschulden gekommen ist, beziehungsweise wird da der Lebensstil von Dennis Nedry so ein bisschen aufgegriffen, dass er halt immer auf irgendwelchen Partys war und immer nur der Alkoholkonsum ähm, immer extremer wurde. Und dann denkt man sich, okay, ist Dennis Nedry so ein Typ, der auf Partys passt? Ich denke mir, ja. Ich denke mir wirklich, dass Dennis Nedry... Auch früher so mehr so der. Er war nicht so der zurückhaltende Nerd. Ich glaube, er war schon mehr so der Bully gewesen, der auch mal wirklich aggressiv auf Leute zugegangen ist. So kommt er mir zumindest irgendwie rüber. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, wie er Louis Dutchton gegenübertritt tritt, einem Typen, von dem man eigentlich Respekt haben sollte, und er disst ihn einfach erstmal direkt am Anfang von Jurassic Park 1. Netui schafft es dann aber irgendwann, sich zusammenzuraffen, seinen Lebensstil so ein bisschen abzuwandeln, zumindest lässt er halt in deiner Geschichte dann irgendwann den Alkoholkonsum weg und die Partys weg und fängt an, ein sehr komplexes System zu entwickeln. Ein System, mit dem dem er mehrere Systeme auf einmal kontrollieren kann. Und das finde ich sehr interessant, weil Dennis Nedry, zumindest in den Filmen, wird, glaube ich, nie betont oder nie erwähnt, dass Dennis Nedry das System im Jurassic Park entwickelt hat, dass es von ihm ist. Wir bekommen nur mit, und korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, wir bekommen aber, meine ich, nur mit, dass Dennis Nedry die Kontrolle über das System hat. Nach deiner Geschichte würde jetzt noch ergänzt werden, warum Nedry so eine Verantwortung bekommen hat. Ganz einfach, weil er das System selber entwickelt hat. Wer könnte das System besser kontrollieren, als der eigene Entwickler? Fand ich einfach einen sehr cleveren Einfall und dann mit dem Schluss deiner Geschichte hast du mich einfach gehabt. Ich bin jemand, der auf Fanservice irgendwie anspringt. Und als du dann beschrieben hast, wie Dennis Nettry dann ganz zum Schluss in seinen Wohnwagen zurückkehrt. Warum auch immer es ein Wohnwagen sein musste, wahrscheinlich auch wieder wegen Fanservice. Irgendwie ist das so ein Klischee, dass man sagt, Leute, die Geldprobleme haben, wohnen in Wohnwegen. Auf jeden Fall kommt er in den Wohnwagen rein. Im Wagen selbst steht bereits ein alter Mann drin und der Satz fällt, ich besitze eine Insel in der Nähe von Costa Rica. Und ich dachte mir, okay, geil, ich, das, ey... Ich würde es geil finden. Und du hast mich auf jeden Fall damit überzeugt, weil ich solche Geschichten von Figuren abgespalten, äh, abgespaltenen Figuren nicht immer für gut heiße. Jetzt nur mal ein Beispiel von Star Wars. Ich mag Han Solo, die Geschichte. Das ist alles so überflüssiger Kram, den keiner braucht. Brauchen wir eine Vorgeschichte von Dennis Nedry? Nein. Trotzdem ist deine Vorgeschichte extrem gut gewesen, zumal sie auch so eine schöne Dramatik in die Geschichte und in die Person Dennis Nedry reinbringen würde. Er ist eigentlich eine tragische Figur in der ganzen Sache. Deswegen würde ich ganz ehrlich sagen, ähm, den Pitch würde ich dir abnehmen. Ja, wenn ich Regisseur wäre, was ich natürlich nicht bin, <lacht> würde ich sagen, finde ich geil, machen wir. Ähm, deswegen hast du Platz 4 verdient und hast hiermit ein Buch verdient. Von Jurassic Park. Auf Platz Nummer drei ist Sabrina, weil deine Geschichte macht das ähnlich wie die Geschichte, die ich gerade zuvor vorgestellt habe. Sie nimmt sich bestimmte Figuren und baut die ganzen noch weiter aus. Allerdings nimmst du diese Figuren und gehst mit ihnen keinen Schritt zurück, du gehst mit ihnen einen Schritt weiter vor. Deine Idee ist es gewesen, die Figuren aus Jurassic World neue Abenteuer zu nehmen und sie in einem Film umzusetzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sogar in einen Realfilm, der zwischen Jurassic World 1 und bis zu den Ereignissen von Jurassic World 2 ansiedelt. Und auch hier habe ich mir gedacht, okay, wie kommst du auf diese seltsame Zeitspanne? Warum muss das so dazwischen ablaufen? Du hast allerdings auch mit dazu geschrieben, du weißt noch nicht genau, wie das mit, den, mit Staffel. 5 jetzt alles fortgesetzt wird, das kannst du auch noch nicht wissen, vollkommen klar, deswegen macht das an sich vielleicht chronologisch nicht so viel Sinn, aber ich fand einfach deinen Gedankengang total cool, weil deine Story-Idee wirklich komplett ausgearbeitet war, also das war so ein rundes Konzept gewesen, das ich ziemlich interessant fand und das obwohl ich kein Fan von Bumpy bin, denn bei dir geht es darum, dass die Kids, die dann die Jurassic World neuen Abenteuer Staffeln alle überlebt haben, in ihre Heimat zurückkehren und langsam zu jungen Erwachsenen heranwachsen. Und dann bekommen sie mit, okay, die Insel soll aber in die Luft fliegen, wegen dem aktiven Vulkan, was wir in Jurassic World 2 mitbekommen. Ben kann Bumpy aber nicht vergessen und er fragt sich eben, okay, was ist denn jetzt aber mit Bumpy los? Also, lebt er überhaupt noch? Kann er diese Katastrophe überleben oder wird er einfach sterben? Auch, dass Ben bereits diese Initiative zur Rettung der Dinosaurier unterstützt, die ja auch irgendwie dann Claire, wo Claire mit involviert ist, die Claire sogar gegründet hat, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, macht total Sinn, weil Ben ja auch die größte Beziehung bis zu der Staffel, die wir bis jetzt eben kennen, bis zu Staffel 4, zu den Dinosauriern hatte. Und deswegen macht es das Sinn, dass er auch diese Informationen hat, okay, die Dinosaurier werden von der Insel weggeschafft, wir müssen sie retten. Im Endeffekt geht es bei dir in deiner Geschichte darum, dass die Kids nun versuchen, Bumpy wiederzufinden und bei der Suche eben auch auf Dinosaurier-Arten treffen, die sie eben jagen und fressen wollen. Die Idee hat mir einfach von der, von, dem, von der Grund, vom Grundkonzept sehr gut gefallen und ähm, keine Ahnung, mich hat sie einfach gepackt. Ich habe mir einfach sofort gedacht, würde ich gerne sehen, gerade als jemand, der die Serie wirklich sehr gerne hat. Und jetzt könnte man hier Serie und Filme nochmal mehr miteinander kombinieren und das Ganze vielleicht auch so machen, dass man trotz allem die Animationsserie nicht geschaut haben muss um diesen von dir gepitchten Film zu sehen. Wenn man das irgendwie so hinkriegen würde, würde ich sagen, ist eine ziemlich geile Sache. Und das würde das Ganze auch nochmal so ein bisschen runder machen, weil man dann diese ganzen Ereignisse auch nochmal aus der Sicht von jemand anderem sehen würde, nämlich aus der Sicht von den Kindern, die irgendwie ja eigentlich mehr durchmachen mussten als die Hauptcharaktere aus den Hauptfilmen selber. Und deswegen hat mich deine Geschichte total überzeugt und du hast hiermit den dritten Platz ergattert und damit auch ein Jurassic Park Buch. Gera hat es auf Platz Nummer 2 geschafft und deine Geschichte hat mich fasziniert, weil du gehst sehr in eine bestimmte Thematik rein, nämlich was macht das mit einem? Wenn man auf einer Insel war, die plötzlich außer Kontrolle gerät, Dinosaurier brechen aus und fressen die Menschen. Das macht was mit dir, das, das verändert dich natürlich auch. Und das wurde in den Filmen nie aufgegriffen, äh, nie so wirklich aufgegriffen, außer einmal halt mit Dr. Alan Grant in Jurassic Park 3 mit dem Traum vom Raptor, Ansonsten war das alles relativ clean beschrieben. Jo, wir haben es halt von der Insel runtergeschafft und da ist wenig, äh, wenig an uns hängen geblieben. Das hat uns wenig beeinflusst im späteren Leben. Mit einer Geschichte geht es nämlich genau darum, dass Personen im Mittelpunkt stehen, die auf der Insel waren, also im Jurassic World Park waren als alles außer Kontrolle geraten ist. Und jetzt geht es darum, was danach mit diesen Personen passiert. Und ich fand das eine ziemlich geile Idee, einfach mal drüber zu sprechen, was passiert denn danach mit den Leuten. Also was sind da Gedankengänge? Und du hast dann auch von einer Angststörung geschrieben, dass die Person mit PDBS zu kämpfen hat und eben auch Schlafstörungen hat. Und es wird wirklich dann darauf eingegangen, was passiert mit dir nach so einem Ereignis. Und die Idee fand ich einfach sehr clever, sehr kreativ und auch unfassbar interessant, weil das bisher einfach noch nie aufgegriffen wurde. Und deswegen hast du bei mir den Platz 2 verdient. Herzlichen Glückwunsch. Und Platz Nummer 1, und ich muss es hier wirklich sagen, bevor ich dich jetzt hier verkünde, deine Geschichte war der Maßstab, an dem vieles gemessen wurde, ich habe deine Geschichte relativ früh gelesen und habe mir dann gedacht, okay, du bleibst erstmal in der engeren Auswahl und mal gucken, ob da noch jemand drüber kommt. Für mich hat es keiner geschafft, deswegen ist Baby Otto bei mir auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst nicht nur das Buch, Jurassic Park, du gewinnst auch noch meinen Briefumschlag. Diesen hier, in dem hast du noch einen Apple-Gutschein drin, der ist eigentlich dafür gedacht, dass du Apple TV+. Plus schauen kannst und damit die Dinosaurier-Serie Prehistoric Planet äh, dir ansehen kannst. Natürlich kannst du mit dem Gutschein auch machen, was immer du möchtest. Auf jeden Fall hast du für mich ganz klar den ersten Platz erreicht, weil du hast dir einfach eine komplett eigene Geschichte ausgedacht. Deine Geschichte spielt im Sommer 2023, also auch nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion und du hast dir komplett neue Figuren ausgedacht. Du hast eine Hintergrundgeschichte für diese Figur mit ausgedacht und du hast, dieses, du hast mir diese, diese Geschichte geschrieben, als wäre es ein, ein richtiger Roman. Natürlich geht es ein bisschen dran vorbei, ob es jetzt das natürlich war das jetzt eben kein Pitch, aber meine Aufgabe war auch, meine ich nicht gewesen, gib mir einen Pitch, und dann gib mir irgendetwas, was eine Geschichte umfasst. Und deine Geschichte war nicht einfach nur ein Pitch gewesen, sondern du hast diese Geschichte komplett ausgearbeitet mit äh, wörtlicher Rede, mit, mit, mit cleveren Dialogen. Mit einfach einer sehr schönen Geschichte, die aufgebaut wurde von einer Familie, die eben mal nicht Soldaten sind, die eben mal nicht in alles involviert waren. Eine Familie, die einfach nur ein ganz normales Leben führen wollte auf dem Land ähm, und eben als Bauern tätig sind und dann aber konfrontiert werden mit der Tatsache, dass jetzt Dinosaurier in, unser, in unserer realen Welt leben. Und was macht das mit, dieser, mit, diese, mit diesen Farmern, wenn Dinosaurier plötzlich in dieses Ökosystem mit eingreifen? Das hat mir auf jeden Fall super gut gefallen, für mich ganz klar Platz 1. Und ähm, herzlichen Glückwunsch für das Buch und eben noch den Gutschein. Abschließend will ich dir jetzt noch ganz kurz meine Idee preisgeben für das kommende Gewinnspiel. Ihr habt mir wirklich so viele geile Geschichten geschrieben und für mich war das so ein bisschen wie die Serie Love, Death and Robots. Ist das so richtig? Ja, ich glaube schon. Wer die Serie nicht kennt, das sind einfach abgeschlossene kleine Episoden für sich, die teilweise auch nur sechs Minuten lang gehen, aber die einfach eine Geschichte erzählen. Da hat ein Regisseur, oder ein Produzent, eben einfach die Chance bekommen, irgendwas zu erzählen, was er eben erzählen möchte. Wenn ihr die Serie nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall mal an, das lohnt sich wirklich. Und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, eure Geschichten zu lesen, weil auch ihr einfach sehr coole Konzepte hattet. Anlage B wurde sehr oft genannt. Ihr habt eigene Geschichten entwickelt, wie es was auf Anlage B passiert sein kann. Und nicht eben einfach nur, boah, da war halt ein Hurricane. Ihr habt eine Geschichte dazu erzählt. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich nehme alle eure Geschichten, werde die nochmal ein bisschen überarbeiten, ausarbeiten, werde die zu einer Lektorin schicken, weil ich selber, ein paar von euch wissen es ja, ich schreibe selber schon seit einiger Zeit Bücher, das ist mein aktuelles Buch, deswegen würde ich dann auch einfach diese, also eure Geschichten meiner Lektorin weitergeben und würde eure Geschichten als ein Sammelwerk in einem großen Buch binden lassen. Dazu werde ich dann auch selber ein paar Designs mit bearbeiten und eben einfügen, dass man dann am Ende wirklich ein schönes Sammelwerk hat. Dieses Sammelwerk wird dann natürlich jeder von euch bekommen, der eine Geschichte geschrieben hat, bis dato, also also bis zum letzten Freitag, was war das für ein Datum? Also jede Einsendung, die bis Freitag, der 17. Juni eingetroffen ist, wird auf jeden Fall so ein Exemplar bekommen. Und ähm, ansonsten werde ich dann eben noch so Exemplare verlosen. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wäre das eine coole Idee, wenn ihr das Ganze so als ausgearbeitetes, äh, als ausgearbeitetes Komplettbuch bekommt oder sagt ihr ja, eigentlich, brauchen wir das nicht. Ich würde es eine coole Idee finden. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und damit bin ich raus mit diesem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.